Markt, Gastronomie, Privathaushalt, Agrarbetriebe. Da wird nichts mehr in die Tonne gehen. Damit nichts mehr in die Tonne geht, Start Futuring Aktivität, damit nichts mehr nicht mehr. Start Futuring Aktivität, damit nichts mehr in die Tonne geht. Start Futuring Aktivität, damit... Hallo, liebe Sue, wir sind hier auf dem Solicon 2015 in Berlin mit einem Food Sharing Infostand. Erklär uns doch mal, was wir hier genau machen. Ja, was ist die Solicon 2015? Das ist eine ähm, Messe für solidarische Ökonomie. Hier geht es darum, dass sich Initiativen treffen, die in Gesellschaften der Transformation eine Sharing Community aufbauen wollen. Damit wir alle gemeinsam eine andere Form von Ökonomie finden, miteinander die nicht den Profitmärkten folgt und diesen ganzen m, Lebensmittelverschwendenden oder überkonsumierenden, überproduzierenden Märkten zuschießen. Das ist hier so der Sinn. Wir haben ja unseren Foodsharing-Stand und informieren die Gäste hier darüber, wie die Plattform funktioniert, wie wir gegen die Lebensmittelverschwendung vorgehen und ähm, wie sie sich mit beteiligen können und engagieren können, um dies zu stoppen. Start Damit nichts mehr in die Tonne geht. Start Food-Sharing-Aktivität. Damit nichts mehr in die Tonne geht. Wir haben drei Botschafter eingetragen, Verteiler eingetragen. Und dann, je nachdem, in man seinen Standort wenn man den anzeigen lässt, alles nur angezeigt, wenn man sitzt und sieht, wie man registriert,